Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt, und zwar Green Hell. <lacht> da kommt verrückt. auch schon, da kommt auch schon mein mit hier. Und zwar der uge, uge, uge. Hör auf mich zu schlagen! Ich nehme hier erstmal den Stock vor deiner Nase weg. Tagebuch, hey. neuer Eintrag. Okay, warte, ich muss das Tagebuch lesen. Was geht jetzt schon los? Oh. Äh, okay. hier. Tabak. Hm. Tapper liegt mal aus einem Blatt. Ja. Aus einem Blatt? Geil. So, ja, wie gesagt. Wir schauen mal in Green Hell rein. Ähm, ja, wir das haben hier komplett den Überlebensmodus äh, eingeschaltet. Wir haben absolut keine Ahnung von diesem Spiel. Uns regnet. Außer, ja, außer dass wir vielleicht ein paar Videos auf YouTube gesehen haben. Aber selber gespielt tun wir es jetzt zum ersten Mal. Also das sind hier unsere ersten Minuten. Äh, wir schauen einfach mal, was das Ganze so mit sich bringt, und äh, ja, ihr könnt gern bei dem Versagen zuschauen. Und wir haben hier gleich schon so ein komisches Gerät gefunden. Man kann, kann das auch gefunden noch, machen? was mit ist, aber kann man? Nö, ich, nicht. ich kann nicht. So. nicht? Okay. Ich sammle hier erstmal die Ahnen. Mach du das. Äh, okay, das kann man auch nicht so hauen. Äh, hast du hier oben auch was angezeigt? Kletter, äh, Kletterstelle? Äh, ja, Kletterstelle, okay. aber dafür braucht man erstmal einen Wurfhaken. Das ist richtig, das steht da bei mir auch. Ja. Also vielleicht kann, ja, vielleicht noch ein äh, bisschen so als Erklärung, äh, das Spielprinzip. Wir sind irgendwo in einem Wald im tiefen, tiefen Dschungel gestrandet oder so. Und ich, müssen ich bin einfach gucken, zu sicher. überleben. Genau, ich bin mir nicht mal sicher, ob das irgendwie so als leichter Nachfolger von äh, The Forest geahndet wird. Das weiß ich selber auch nicht. Ich glaube, es ist aber, also es ist nicht der gleiche Publisher. Nee, das nicht, aber zumindest so vom Aufbau her und von allem sieht es alle, sieht's etwa gleich aus, würde ich sagen. Joa. So. Was wir schon, nur, dass man, äh, nur, dass man hier die Dinger schon nicht mal hinterhauen nicht genau. kann, um, um Sticks zu kriegen, zu kriegen. Ja, genau. Also das haben wir äh, schon probiert. Wir können hier die Pflanzen nicht... Oh, da ist ein Stock. Ich nehme den mal. Meine hier Güte, ist, ist das Wetter hier aber variabel. gerade hat ge yeah. hat's gepisst und jetzt ist schon wieder strahlender Sonnenschein hier. Okay, warte mal. Ich guck mal schnell in mein wunderschönes Tagebuch. Ähm, wie wir denn sowas wie eine Hacke machen können? Kann man hier überhaupt etwas zerhauen? Ich konnte bis jetzt noch nichts Ihh, Maden, geil. Wo hast du? Und Knochen. Ja. Ach, wo bist denn du? Hier so Hier liegt so ein halber Bär oder so. Ex. -te. Unbekannter Pilz. Ne, das ist immer gut zu mitnehmen. Hä? Okay, warte mal. Wir brauchen eine Axt. Vielleicht sollte man auch schon als Disclaimer dazu sagen, Leute, so überlebt man. Also wir zeigen euch, wie man im Dschungel nicht überlebt. Genau. Schritt Nummer 1, irgendwelche komischen, unbekannten Pilze mitnehmen. Das ist immer gut. Herstellen. Das für Viecher. Ähm, wir müssen wir müssen nach Steinen mal Ausschau halten, die wir mitnehmen können. Ja, ich kann mal gucken. Hier Wo ist bist du ein hin? Stein weggelaufen. Wo bist du hin? Ja, äh. Ah, okay, ich sehe. Doch, nach einer, nach einer bestimmten Entfernung nicht mehr. Oh, geil. Dann halt heißt weglaufen. Nein, nicht weglaufen. Wir müssen mal nach dem Steinausschau halten. Habe ich gerade ein Wildschwein gehört? Weil, ich würde fast schon ich, sagen, dass wir, dass wir irgendwie. Ich höre irgendwas grunzen. Lassen. Hier, ich höre auf dem linken Ohr irgendwas laufen. Ja, das meinte ich ja. Hm, hier ist irgendwas Gelbes. Okay, das ist ein Stein. Noch ein Stein. Da hinten, da hinten läuft was. Das ist ein Bär. Oh, sorry. Okay, ein Bär, also kein und kein Wildschwein. Ist Nein. ja fast eine Flasche. Oh, hast du schon genug? Ich habe hab schon 10 Zeilen. Ja. Ich bin schon voll mit Zeilen. Also Lian, Lian aus Lian kriegt man kriegt man Seile Ich hab fünf Seile Sechs Sieben Okay hier ist ein ab. großer hier ist ein großer Stein Wie kann man den zerstören Zerstören Euer Eintrag, großer Setzkasten. Was für ein Setzkasten? Ich habe jetzt den Stein zerstört und der ist jetzt weg. Sch Handbohrer. Feuerrad, Verband, Seil. Faberg oh, das war Sprintmengen. Mengenelemente. Ja. Alter, das ist Laufe. Fäuste, Äxte. Erhöhter Schaden. Klinge, Speere. Keine Einträge. Gut. Rahmen, okay, hier sind verschiedene Strukturen, die man aufbauen kann. Kleines Feuer, eine Steinfalle und so Zelte und so zum Übernachten. Hey, aber. Wo, wo, wo, ich hab jetzt. Wo hast du Wo, wo haben wir den Werkzeug? Habe ich auch noch nicht gefunden. Hier steht was von Handbohrer, aber. Oh, jetzt habe ich einen Stock fallen lassen. Geil. Alter, das Tier läuft... an mir vorbei. Was machst du? Herstellen. Ah, oh, oh, oh, warte mal. Seil und... Wo sind denn die ganzen Stein. Stöcker hin? Äh? Machen soll Ach, Jo. Stock. Diese Gegenstände können nicht kombiniert werden. Probiere eine andere Kombination ah ja. aus. Okay. Ah, guck mal. Guck mal, ich habe jetzt hier. Ähm. Drei von vier sind richtig. Ich brauche jetzt noch ein. ein, ein... Ah, hier. Stockklinge. Ich kann eine Stockklinge machen. Soll ich die mal machen? Keine Ahnung. Mach mal. Haltbarkeit oh, yeah, 15 Wir Hier läuft ein Biber rum. Ich habe jetzt eine Steinklinge mit äh, zwei Stöcken, einem Seil und einem Stein. Wie hast du eine Steinklinge ohne Stein? Ich habe einen kleinen Stein. Ich habe hier große Steine. Ja, dann man muss man rechtsklick machen und dann ähm, zerstören. Und wie? zerstören und dann bestätigen oh fuck der ist schon ich wieder bestätigt, weg bestätigt man nee mach mal nicht ah, nein das so. ist er weg ja hier war irgendwo noch ein zweiter ja den habe ich schon zerstört ha also zerstört ist löschen oder was anscheinend ich dachte man kann den klein machen ja, ja, ja. hier ist noch ein großer Scheiße. Stein wo? Hier sind noch zwei oh, ja. große Steine. Oh ja. Aufheben, sammeln. So, so. Was sammeln, ich muss fallen lassen? Okay, okay, okay. Man muss die ja, sammeln. Beidsam. Sammeln. Ja, sammeln. Oh, dann kriegt man drei kleine Steine. Ja. Ich habe jetzt sechs kleine Steine. Okay, ich habe jetzt auch sechs. Warte mal, lass, lass mal kurz hier hingehen. Hast du wie viel wie viel Seile hast du so? Acht. Nee, das wollte ich nicht. Herstellen. So. Stock. Weil wenn du jetzt auf Herstellen gehst... Habe ich versucht, tut nichts. Wie, tut nichts. Ich kann eine Axt machen. Eine Axt machst du aus einem... aus einem... Ach lol, es gibt einen Stock und es gibt einen kleinen Stock. Oh, holy shit. Ja. Also eine Axt, eine Axt macht man aus einem Stock, einem Seil und zwei Steinen. Stock, Seil und zwei Steine. Ja, jetzt habe ich eine Axt. Neuer neue Tagebuch Eintrag. Genau. Axt. Ah ja. Ah. Es gibt Stein und es gibt kleiner Stein, holy shit. Äh, nicht Stein. Hi. Es gibt Stock und kleiner Stock, sorry. Was kann ich so, denn noch können so machen? Wir damit jetzt hier einen Baum auseinandernehmen. Ich hoffe. Ui, das ist gedeckt. Ja? ja. Es passiert auf jeden Fall was. Oh, es fällt, Baum fällt. Und ich bin absolut außer Atem. <lacht> von so, unser <von> so einem, <lacht> von so einem Baum oder oh. uh, was? Was huh? hast du denn? Was ist Platz? das denn? Bananen? Bananenblatt. Was brauchen wir denn das? Erweitert? Nehmen wir ja dann. Okay, warte mal. Erweitert sammeln? Ähm. Ähm. Ja, die tun nichts. Ich greife die mal an. Nee! <lacht> Warum nicht? Wir brauchen Fleisch. Wir sind, Men wir sind Fleischfresser. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich da krieg. Kleiner Blätterhaufen, wenn du die, wenn wir die sammeln, kriegen wir einen kleinen Blätterhaufen. Ja, äh, ich habe das halbe Ding schon hier aufgesammelt. Das kann ja was werden hier ah. mit uns. Ha. und jetzt? Das Spiel ist so dunkel, besser gesagt die... Du hast <lacht> es auch auf dunkel gestellt, du Depp! Ja, nein, das ist nicht das Problem, sondern die Ja, ja, die das meine, ist nicht das Problem. Meine, meine Dinger da, weißt du? Ah, deine Dinger. Mhm. Ja, hier meine Leuchteile. Alter. Ah. ah jetzt habe ich wieder Bananenblatt. Nein, wir müssen mal so einen großen hier. Guck mal, können wir den hier fällen oder so? Oh, das gibt Holzscheit. Er, okay, er fällt, er fällt, er fällt, er fällt. Holzscheit. Oh. Okay, Holzscheit. Holzscheid kann man erweitert sammeln und man kriegt 1 2 3 4 Stöcker und ein Feuerbrett. Oh, ein Feuerbrett, das auch mir was. Ich habe einen langen ich habe einen langen Stock jetzt. dann versuchen wir doch mal ganz frech hier so ein Okay, Feuerbrett. ich muss das Spiel heller, okay, ich muss das Spiel heller stellen. Mit Stein? Ne, mit Stöckern. Oder so. Mit einem kleinen Stock? Handbohrer. Ich hab einen Handbohrer. Wie wäre es, wenn wir hier mal ein bisschen was aufbauen? Ich mache hier mal noch ein bisschen frei. Und was macht man jetzt mit dem Handbohrer? Ich habe keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall ba bau hier mal irgendwas. <lacht> Eine super erste Folge. Wir lernen das Spiel kennen. <lacht> oh nein, meine Axt. Meine Axt kaputt. Meine Axt ist äh, weg. Geil. What the fuck? Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Du Kacke, ist es hell. Und wo ist Platz dafür? Ich denke mal mit gelbes. Pflanzen schneiden. Herstellen. Jetzt? Holzscheit, haben wir doch. Warte mal, Holzscheit? Hier lang doch welche, oder? Ja, ich hab da, zwei. Nein, ich hab zwei. Auf ja? Aua. Und jetzt? E. Ha, Aua. Langer Stock. Bommel. Langer Stock. Hast langer langer ein? Stock haben wir hier. Hier, hier, hier. Wie machst du die? Äh, die ich habe keine. Ja, die sind auch. Die kommen aus einem. Beim Baumfällen kommen die raus. Oh Ja, wir müssen hier eh ein bisschen Platz machen. Also von dem her. So, äh, Alter, was machst du denn? <lacht> das ist ein normaler Stock, noch normaler Stock, Bananenblätter. Was passiert, wenn ich einen Holzscheit aufsammle? Krieg ich da einen langen Stock raus? Kleiner nee. Stock. Falls du noch Stöcke brauchst, äh. Ich bin voll mit Stücken. Ah ja. Hier hinten liegen noch ganz viele Stöcke. Ja, ich will auch den da. Ich, ich fäll einfach mal den nächsten Baum. Ja, mach du. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss auf meine Aus oh, äh, Ausdauer aufpassen hier ein vogelnest fasern oder trockene blätter moment ich habe doch hier blätter und jetzt ja Was ma warum machst du ein feuer zwischen blättern der will dass da blätter reinpacken aber irgendwie will das nicht ja, aber du bist doch voll in den Bananenblättern drin. Du okay. Ja, ist doch egal. <lacht> oh Mann. Warte, hier kriege ich doch bestimmt einen langen Stock raus. Ha, will nicht. Keine Ahnung. bin zu dumm dafür. Bau dir auch mal eine Axt. Hier, ich hab ich wieder hab auch eine Axt. Ich hab eine Axt. Ja, dann oh, hilf mir mal. Platz mehr im Rucksack, okay. Hier, jetzt müssen wir da wahrscheinlich gleich ganz viele Bananenblätter oh, drauf. Oh, hier sind noch Larven. Geil. Alter, wir müssen das so... What the fuck? da müssen wir überall Seile hinmachen. Oh mein Gott. Ähm. Schön Wildschwein. Ja. Das äh, ist aber wieder weggelaufen. Gut. <lacht> Und jetzt Palmblätter haben wir nicht. Was? Palmblätter? Ja. Wir haben wir keine da, Palmenblätter können wir nicht Bananenblätter nehmen wo ist das Mistteil komm her komm her komm her ich wir haben keine Zuland Palmenblätter haben. ey also das Palmblätter braucht oh. <lacht> hier steht ja beschrieben was es braucht <lacht> wusste ich alter 26 Palmblätter bist du ein bisschen wahnsinnig Ja warte, LOL, ich wurde angegriffen? Das nicht? Hier ist eine Schlange? Ähm, ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich habe eine vergiftete Wunde. <lacht> ich habe keine Ahnung. Warte. Äh. Oh, hier, mein rechtes Bein. Siehst du das? Mein rechtes Bein innen das sind so Bisswunden. Kannst du da irgendwas machen mit? Du kannst den ja. Verband bauen. Mit Wo? Ja, steht im Handbuch, aber. Ich bin gleich tot. das nötige dafür nicht. Ich bin gleich tot. Ja, dann stirb halt. Äh, hierbei medizinisch, wa? Vergiftete Wunde. Kleinere Giftmengen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise neutralisiert. Bei großen Giftmengen ist es nötig, ein Verband in Kombination mit einer Pflanze mit anti Eigenschaften einzusetzen und oder. Äh, oh. Äh. Passed out. Joa. Bis du wieder zu Bewusstsein kommst oder dich ein anderer Spieler wiederbelebt. Äh. Wie soll ja. ich wiederbeleben? Hilfe. Ja. <lacht> Hallo. Hi. Hi. Wie geht's? Äh, noch nicht so gut. <lacht> Als wenn ich eine fucking Fackel schießen kann. Ich würde die gerne wieder nehmen, danke. Ich habe die Schlange erstmal oh. getötet. So. Ich nehme die gerade aus. Aber wie kann ich die Fackel jetzt einschalten? Ich habe jetzt Klapperschlangenfleisch. Ha, Also, ich habe hier eine Fackel, aber keine Ahnung, wie man die einschaltet. Gut, oder? Nein! Nicht die Axt, hey, Nico. Nico, ich bin doch nicht doof, aber das ist doch eine Palme hier, oder? Moment. Wo? Ah, need a rest. Palmblatt! Palmblatt. Ah, Krake. Aber wir sind wahrscheinlich nicht genug. Wir brauchen 26. Ja, was hast du für einen Schrott gebaut eigentlich? Das Einzige, was da war. Oder wir bauen einfach ein Bett auf den Boden auf gut Glück, dass niemand kommt. Nee, das will ich nicht. Das ist ja dann dein Problem. Ich baue mir jetzt ein Bett. Oh. Ich bin schon, schon wieder, wieder Alter. Was kannst du eigentlich? <lacht> <lacht> ja, mir geht's nicht gut. Ja, das sehe ich. Äh. Na, wie viele Palmblätter gleichzeitig kann ich denn nehmen? Ein. Nein. Ich habe jetzt drei genommen. Geil. Wie viele fehlen denn noch? Wir haben 10 von 26. Ja, alles das klar. Was ist jetzt? Ich bin schon wieder. <lacht> Leute, ich ah, bin jetzt, gestorben. Jetzt bist du tot. Wenn du, wenn du stirbst, gehen Gegenstände aus deinem Inventar verloren. Oh. Ja, die kannst du eh wieder einsammeln. Blutungen können mit einem Molineria-Verband gestoppt werden. Speerfischen, geil. Ich habe einen Tag Wo überlebt, ist das, ich was ich suche, was ich find's aber nicht? Äh. <lacht> <lacht> Warum hat man hier als Statistik über überlebt, einen Tag gereist, 0,9 Kilometer und erbrochen nullmal? Ja, ja, erbrochen nullmal. Scheiße. <lacht> oh Scheiß. oh no. Wo spawne ich denn jetzt wieder? Ich musst mich Oh Gott. Äh ich jetzt 10 Bananenblätter zusammen? Ich glaube nicht. Das sind hier alles Palmblätter, ne? Dann <lacht> Palmenblatt. Ich gähne. Ich kann meine Sachen wieder aufnehmen? Normal weiter. Ich bin Lehrer. Shit, Mann, wo sind wir denn lang gelaufen? Das ist unbekannte Nuss. Kleiner Blätterhaufen. Wieso starte, ich nur, wieso starte ich nur, mit der Hälfte vom Leben? Weil du deswegen recht wahrscheinlich äh, heilen musst. Und wo bin ich jetzt gestorben? Wo, wo sind meine Sachen? Keine Ahnung. Ah. Ja. Nehme ich das Ding hier auseinander oder nicht? Ich glaube nicht. Ja, mir geht's auch nicht recht. Aua. Na toll. Fieber. Hat der Biber dich angegriffen? Nee, ich bin auf so eine. Aua! <lacht> Gute Schlange, Shit. du, ey. Südamerikanische Klapperschlange. Ja, genau, die habe ich auch. Oh, ja. Oh. Ey, Juli. Hey. Hm? Hä? Komm mal helfen, ey! Ach so. Ist die Schlange tot? Ja, ich glaub. <lacht> ja, ich glaub. Nimm, nimm auf jeden Fall mit, die gibt Fleisch. Klinge erforderlich. Ja, ich muss ja Klinge machen. Okay, also man verliert äh, zumindest seine. Ähm, herstellen. Seine. Dingsbums-Sachen. Ich habe keine Steine mehr. Hast du Steine herstellen. im Inventar? Nee, Quatsch, nicht herstellen. Äh, nichts Alter, Wie kann ich die ausrüsten? Ähm. Du, wenn du ah, die. Ich brauch die, ich brauch die nicht ausrüsten. Hast du noch zufällig einen Stein? Hab ich. Ich kümmere mich hier gerade um die Schlange. Ja, ich äh, bräuchte dann vielleicht einen. Du willst Warte einen mal, Stein? warte, bleib ich mir stehen, bleib mir stehen, bleib mir stehen, stehen. Du hast einen Ekel an deinem Bein. Wo? Oh. Ich konnte da grad, Ich konnte da gerade irgendwas machen. Wie kann ich das Bein aufheben? Hier, Ekel, nehmen. Geil. So. Wie die, wie die Schimpansen können wir uns da betasten. Ich brauche... Warum, warum sind Steine so selten? Hier, ja, Moment. Äh, hier, Dingstein. Ich habe dir gerade einen gedroppt! Wo? Und ich sterbe jetzt wieder. Ja, hier. Hier. Ach. Danke. Oh. Hallo. <lacht> Willkommen zu. Hi. Servus. Wobei doch, das könnte passen. Äh, dann gehe ich hier ins Tagebuch, nehme mir so ein Ding hier. So, und ob Nico überlebt oder ob er auch stirbt, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der Tschö. nächsten Folge wieder. Mach's gut. Ciao.